Das Ziel der Palliativversorgung ist die Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit fortgeschrittenen Erkrankungen, sehr häufig Krebserkrankungen, und ihren Familien. Bei den Patienten geht es uns darum, dass wir belastende Symptome wie Schmerzen, Atemnot, Depressionen, Sorgen, Ängste lindern. Und natürlich tauchen in solchen Situationen häufig auch spirituell existenzielle Fragen auf, die meistens nicht gelöst werden können, aber zumindest gestellt werden wollen und denen auch Raum gegeben werden soll. Bei der Unterstützung der Angehörigen geht es letztlich darum, sie in ihrer Doppelrolle zu unterstützen. Angehörige sind oft die primären Versorger und Pflegenden für die Patienten, aber gleichzeitig natürlich von der Situation sehr stark mit betroffen. Wir versuchen das durch ein Team aus verschiedenen Berufsgruppen, wir nennen das multiprofessionelles Team, anzubieten, das sind Ärzte, Pflegende, Sozialarbeiter, Psychologen, aber auch Seelsorger, Physiotherapeuten, andere Therapeuten. Es geht uns darum, die Lebensqualität zu verbessern, dass Menschen ein normales Leben führen können, dass sie vielleicht nochmal in Urlaub fahren können, dass sie die Dinge tun können, die ihnen wirklich wichtig sind. Und wichtig ist es uns, dass die Patienten eben nicht erst ganz am Lebensende in den letzten Lebenstagen oder Wochen die Betreuung durch Hospiz- und Palliativversorgung bekommen, sondern tatsächlich auch schon früher im Krankheitsverlauf. Ich wünsche mir, dass Patientinnen und Patienten und ihre Angehörige zunächst einmal die Scheu verlieren, überhaupt über Palliativmedizin zu sprechen, sich Informationen und Rat zu holen und tatsächlich auch in Kontakt zu treten mit den behandelnden Ärzten, aber auch die Angebote der Landeskrebsgesellschaften zu nutzen, die Beratungsstellen aufzusuchen, dort über ihre Situation zu sprechen, sich Informationen zu holen und dann zum Beispiel auch über die Fachgesellschaft für Palliativmedizin weitere Informationen über Unterstützungsangebote vor Ort zu bekommen.